Und wirklich Klarheit hat, dann kann Sprache wirklich ein wunderbares Moment sein. Und Kinder sind ja sozusagen ja ähm, experimentieren ja mit der Sprache. Also wie oft ich Wörter benutzt habe als Kind schon, um einfach nur mal zu testen, wie wirkt es bei den anderen. Ähm, auch dieses Lieblingswort, du bist dumm, ja. Ja, ich bin heute wieder äh, ganz geflasht. Wir haben uns gerade schon so ganz toll unterhalten, ähm, die Katrin und, die, und ich. Und ähm, ich begrüße ganz, ganz herzlich die Katrin Korn aus Berlin. Ist das richtig? Ja, so fast. So aus der <lacht> Nicht aus der Hauptstadt. Aus der ja, und Katrin, die ähm, ist Sozialarbeiter und Lehrer, also sie unterrichtet. Deutsch als Zweitsprache ähm, und ist da für die Menschen aus der ganzen Welt, die natürlich jetzt hier ähm, auch zu uns gekommen sind und Deutsch lernen möchten. Und ähm, Katrin hat auch zwei Kinder, die ähm, sieben und elf Jahre sind, wie sie mir erzählt hat, und haben ähm, der, dein Junge, der ging in die staatliche Schule und dann in die Waldorf und deine siebenjährige Tochter ging nur in die Waldorfschule, ne? Genau, so war genau. es auch. machbar. Ähm, ja, und wer mich noch nicht kennt, ich bin Sabine Krüger, ich bin Familiencoach und ich habe in den letzten Jahren Mütter mit ihren Kindern äh, dabei geholfen, dass die Kinder wieder gesund werden. Also ich lief praktisch als... Coach, als Begleiter für das Kind ähm, mit der Mama mit und habe ihnen geholfen, dass sie wieder gesund und fit werden. Ja, also es ist ja so, dass wir natürlich ähm, in der Zeit jetzt gerade mit vielen Nationalitäten zusammenkommen und du Katrin, äh, bei dir ist das ja wirklich im ganzen Aspekt, ja, du kannst das ja sehen bei deinen Kindern wie auch bei dir. Und äh, deshalb finde ich das ganz, ganz spannend, dass wir natürlich auch Menschen jetzt hier anziehen, die ähm, vielleicht irgendwo weltweit leben, auf in irgendeinem anderen Land Deutsch sprechen und ähm, ja, uns natürlich dabei begleiten wollen, wie wir äh, freies Lernen außerhalb des Systems ähm, in Zukunft praktizieren wollen, <lacht> wie wir den Kindern helfen können neue Schulsysteme oder neue, neue, neue Schulen zu entwickeln. Und ähm, da hast du ja ganz, ganz spannendes Thema für mich. Aber erzähl doch mal ganz kurz von dir, deine Geschichte, wer du bist. Genau, also mein Name ist Katrin Korn. Ich habe verschiedene Studiengänge studiert bin Sozialarbeiter, Kulturpädagoge. Später habe ich noch die Fortbildung DATS gemacht, arbeite seit fünf Jahren in diesem Bereich, war vorher in Tansania, in Russland, in Neuseeland, in Norwegen und habe sozusagen auch den Einblick, dass ich äh, fremd sein kann und wie ich mich dort einfinde. Ja, und habe mich durch meine Kinder äh, sehr frühzeitig mit, also nicht nur durch meine Kinder, doch durch meine eigene Biografie, mit, also kritisch mit Schulsystem auseinandergesetzt. Denn ich habe drei Sprachen in der Schule gelernt und keine davon kann ich sprechen. Ich bin nach Norwegen gegangen und äh, konnte nichts und innerhalb von neun Monaten habe ich ein gutes Norwegisch gesprochen und nach 22 Jahren ist diese Sprache stabil. Und es war für mich sozusagen meine Forschungsreise, wie kann man Sprache eigentlich effektiv, nachhaltig, mit viel Lust und Pragmatismus lernen, live und in Farbe. Das finde ich jetzt total spannend, <lacht> weil mich das jetzt demnächst auch betrifft weil ich einfach auch in ein anderes Land gehe und ich auch gerne da, äh, die Sprache lernen möchte und zumindest auch mein Englisch noch aufbessern will. Also wir sind ja auch ewig Lernende und das ist, hat was für mich, äh, für mich mit freies Lernen zu tun. Das, was du gerade gesagt hast, dass die Sprache in Norwegen für dich nach neun Monaten irgendwie im Unterbewusstsein war, und du die immer noch sprechen kannst. Und das, was wir in der Schule gelernt haben, bei mir war es ja genauso. Ich hatte acht Jahre Russisch und ich kann kein Russisch. Und ähm, vielleicht würde es jetzt wieder, wenn ich jetzt nochmal einen Intensivsprachkurs mache, wiederkommen, aber ich glaube äh, nicht, ne? Ja, nicht, eher nicht. Eher nicht. Okay. So, das, die Zeit investieren unsere Kinder in so ein falsches. System. Ich weiß nicht, wie, warum die das so lernen. Erzähl mir mal kurz darüber. Wie warum? Ist, wie ist der Unterschied? Wie, wie, wie, wie hast du Norwegisch gelernt und wie lernen wir eigentlich in der Schule eine Fremdsprache? Also Norwegisch habe ich so gelernt, indem ich die Sachen aufgezeichnet habe oder meinen Finger genommen habe und gesagt, da, da da und ich habe die Wörter bekommen. Das machen ja Babys auch so. Die, sagen immer, ja, da. Da. Und die Mama sagt dann am besten mit bestimmten Artikel die Pflanze, die Tasse. Und dann plappert das Kind 44 mal nach. Mal richtig, mal falsch, bis es sozusagen diesen Klang verstanden hat. Und dann ist es auch begriffen. Begriffen heißt, es sieht die Tasse, es fühlt die Tasse, die Tasse fällt auch mal runter. Man kann die Tasse benutzen für verschiedenste Pro Projekte. Ja, Kinder sind ja sehr kreativ. Nicht nur trinken, sondern auch zum Bauen und zum etwas Sammeln. Und damit hat man eine äh, emotionale ähm, Verbindung mit Sprache und dem gezeigten Objekt. Und in der Schule ist es ja so nicht. Und wir sprechen ja Sprache in kompletten Sätzen eigentlich. Das ist eine Tasse. Und in der Schule lernst du nur Dase. und mhm. äh, man hat ja überhaupt keinen Klang. Also man braucht ja erstmal den Rhythmus, den man schon im Mutterleib erlernt. Kinder aus meiner Erfahrung können die Sprache bereits. Also meine Kinder ja. Ich hatte es dir ja mal erzählt, dass ich mein Mann sagte, da ist kein Baby drin. So aus Witz. Und ich habe gesagt, so liebes Baby, zeig mal Papa, dass du da drin bist. Und er schlug dann mit dem Fuß so zwei, drei Zentimeter aus. Das war am vierten Monat, wo ich dachte, oh. Oh, das war auch kein Zufall, das war wirklich sehr gesteuert. Ähm, ähm, und die Kinder brauchen eine andere Brücke, also eine lebendige Brücke. Mhm. Kinder, und die müssen auch Lust haben. Mein Sohn hat äh, Lust, die deutsche Bärensprache zu lernen, aber alle anderen Sprachen äh, kann er gar nicht hören. Also er hat eine audiovisuelle Wahrnehmungsstörung wie ich mhm. und er hört die Sprachen gar nicht richtig, nicht mal Deutsch. Also da fehlt dann mal ein Konsonant, wenn man es hört. Oder, und deswegen kann er auch schlechter schreiben, er muss erstmal hören lernen. Mhm. Und dadurch, dass in der Schule gar nicht geprüft wird, auch nicht in meiner Arbeit mit den Erwachsenen, können die überhaupt richtig hören, mhm. ist Sprachlernen äh, eine sehr aufwendige Geschichte für manche. Sehr interessant. Also bei mir ist das auch irgendwie so, dass ich so eine Angst habe, wenn mich jetzt jemand anspricht, dass ich das, da brauche ich erst eine Weile, bis ich den Satz übersetzt habe. Das dauert zu lange. Und da kommt eine Angst hoch, weil ich verstehe ich es überhaupt richtig? Und wenn ich jetzt aber schreibe und lesen kann, das in Ruhe machen kann, dann kann ich es verinnerlichen. Oder das heißt, in Ruhe hören. In genau. Ruhe. Also, ich höre da zwei Sachen. Aus meiner Arbeit habe ich viele Menschen, die sehr perfektionistisch groß geworden sind, sind oft, äh Kulturkreise aus dem Kommunismus oder auch China, die müssen, die müssten immer perfekt sein. Ein Fehler war sofort ähm, ein Angriff. Ja, Das ist falsch, du bist nicht gut. Aber Kinder machen ja viele Fehler. Ehe die Mama sagen, kommt ja erst Mama. Ja, Mapa ist die Mischung aus Mama und Papa. Und man darf einfach frei sein. Also sich die Freiheit nehmen, sich die Zeit zu nehmen und auch, ähm, Erstmal anders zu pronounzieren, also es ist jetzt äh, Englisch, also anders zu betonen. Mhm. Sprache braucht eigentlich sieben Jahre zu lernen, dass man sie wirklich innerlich. Sieben Jahre ja, brauchen ja unsere also Kinder auch. Ja, die sind im Babybauch. Die erstmal machen sie so hören und Rhythmusübungen. Später plappern sie nach. Dann kommen die ersten Wort Wörter, dann die Wortgruppen. Und dann kommen die kleinen Sätze und man sieht ja seine eigenen Kinder, manche sprechen sehr schöne Hauptsätze, manche sprechen extreme Schachtelsätze, schon sehr früh, manche gar nicht, manche spielen mit äh, Synonym. Und bei meinen Kindern ist es so, mein Sohn spricht sehr einfaches Deutsch, fällt ihm wunderbar schwer auch andere Wörter zu benutzen. Und er ist elf und meine Tochter ist sieben und die spricht ein wunderbares Deutsch. Da gleicht kein Verb dem anderen, benutzt er für Adjektive. Und so ist es bei den Erwachsenen auch. Typisch äh, zum Beispiel in Beziehungen. Die ja. Frau spricht viel, der Mann sagt ein Wort. So typisch <lacht> jetzt in meiner Beziehung, ja. Ja, das also, kenne ich auch, ja. Jetzt, auch das ist Sprache, ja. Also, wie viele Worte braucht man, um sich klar auszudrücken? Ja. Wie viel Raum gibt sich jemand selbst? Und deswegen, ähm, wenn man eine andere Sprache lernt, ist erstmal wichtig, ähm, dass man wirklich will, also intrinsische Motivation hat. Oder man rutscht eben rein, so wie ich in Norwegen. Ja, Ich habe mich beworben, zwei Wochen später hatte ich eine Stelle und plötzlich musste ich Norwegisch sprechen und ich dachte, oh, krass, naja, geht schon irgendwie. <lacht> Ähm, und gleichzeitig wird man aber psychisch auf ähm, eine Entwicklungsstufe eines Nulljährigen, auf eines Zweijährigen, eines Vierjährigen wieder zurückgedrückt. Mhm. Wenn jetzt hier viele Menschen haben, die aus dem Ausland sind und sich mit uns unterhalten, merken sie, dass sie hilflos sind. Sie können sich nicht so tiefgründig ausdrücken wie in ihrer Muttersprache. Und diese Hilflosigkeit ist dann sozusagen eine Erinnerung, wie ist ihre eigene Mutter, ihr eigener Vater, ihr eigener Stamm mit ihnen umgegangen. Und wenn sie nicht eine gute, also ein gutes Setting hatten, Setting heißt um Umwelt, Umfeld, wo sie sicher waren, wo sie sein durften, wo sie probieren durften, kommt auch eine Uraggression wieder hoch. Also eine alterfahrene Aggression aus dem kindlichen Alter, die sich dann ähm, hier heraustragen kann. Also in meinen Kursen kommt es dann eben manchmal auch zur Eskalation. Ähm, bei meiner Kollegin haben zwei erwachsene 50-jährige Frauen neulich geweint, ja, weil sie dann einfach äh, an ihre Frustrationsgrenze kommen. Und wer nicht gelernt hat, Frust, also Emotionen zu fühlen, die zu verstehen, zu verorten und auch zu regulieren später, kann mit Frust nicht so umgehen. Und das ist eine Grundbasis. Dafür ist freies Lernen eben sehr wichtig, dass Kinder diese wesentliche Erfahrung, die man immer braucht im Leben, sammeln können. Ach, Katrin, wenn du das jetzt so erzählst, finde ich das total spannend. Weil also ich fühle mich da irgendwie auch schon abgeholt. Also ist das nicht auch was für Erwachsene? Ja, woher soll ich auch oftmals wissen? wie es mir in der Kindheit ergangen ist und wenn ich jetzt eine Blockade habe beim Lernen einer fremden Sprache und dann einfach merke, ich komme hier nicht weiter, ich komme hier in irgendein so schwarzes Loch oder ich stehe vor so einem schwarzen Loch und ich komme dann nicht weiter. Aber das ist doch eigentlich die Komfortzone, die wir doch überwinden dürfen, auch als Erwachsene und die wir doch eigentlich den Kindern nicht mehr, das soll doch so nicht mehr sein, oder? Findest du nicht auch, also dass die Kinder eben frei lernen, schon von Anfang an? Also für die Kinder, ja. für die Zukunft ist es wichtig, dass die Kinder frei lernen. Für uns als Erwachsene ist es ein Reset, also wir können noch mal von vorne anfangen. Also wir können uns Workshops, Projekte, Seminare suchen, wo wir noch mal lernen dürfen, also sich selbst nahe zu kommen, selbst Fremdwahrnehmung, zu sich zu gewissern, Will ich das? Kann ich das? Brauche ich das? Was brauche ich nicht? Und ähm, eben, welche Emotionen kommen hoch und die eben auch mit Führung, also mit Begleitung zu verorten. Mit Begleitung meine ich Menschen, die einfach wunderbare Fragen stellen und sich dann auch zurücknehmen. Mhm. Mhm. Ohne Wertung, ohne ähm, Ungeduld, ohne Ziel, sondern einfach mal da sein dürfen. Also das heißt, so, so, so ein... Ähm Lerncoach für so ein Kind, was ja auch so meine Vision ist, der einfach nicht bewertet, der nicht, der den einfach so, so lässt, wie er ist, das Kind sozusagen, und ihn in seinem Lernprozess einfach so fördert, weil er einfach da ist, als starke, als starker Mensch. Ja, und der auch Emot der Emotionen aushält, der Stillstand aushält, der Rücken, mhm. also wie heißt es Deutsch, wenn man zurückgeht, man geht ja manchmal Schritte vor und dann denkt man, ja yeah, und dann geht das Kind nochmal sieben Schritte zurück und man denkt, uh, auch dieses aushalten und sagen, okay, dann braucht das Kind nochmal die Phasen zurück, um etwas aufzuarbeiten und wieder mitzunehmen. Ein Coach ist für mich jemand, der zum Kind passt. Ja. Also da kann man nicht sagen, also muss einfach eine, eine gute Beziehungsstruktur haben. Das ist ja wie, wenn wir auf der Straße laufen. Mit manchen fühlen wir uns nah, denen können wir sofort vertrauen, bei manchen nicht. Und ein Kind soll und darf selbst entscheiden, mit wem arbeite ich zusammen. Genau, das hört sich schön an. Also so, so sehe ich das auch, weil was nicht passt, passt nicht. Und ähm die Probleme hatte ich ja auch als Mutter mit meinen Kindern, wenn der Lehrer nicht passte. Und ich bin ja dann auch in die Schule gegangen, weil ich weiß noch, eine Französischlehrerin. Alles hat vorher funktioniert, aber es kam eine neue Französischlehrerin und Französisch funktionierte nicht mehr. Und dann musste ich hin zur Schule, habe ich mir einen Termin geben lassen. Das ist, meine, das ist ja schon Jahre her, also bei mir lief das ja schon so. ja. Und ähm, da hat die war nicht da, die Französischlehrerin. Die war schon zu Hause. Sie hat den Termin nicht wahrgenommen. Wie, wie sollte ich jetzt ein Vertrauen auch als Mutter zu einer Lehrerin haben? Ich habe die Frau auch nie wieder gesehen. Ich bin auch nicht nochmal hin. Für mich war es dann klar. Mein Kind ist dort nicht richtig. Aber wir muss, ich musste das ja auch so hinnehmen. Was sollte ich machen? Es gab nur diese Schule und mit den anderen Lehrern und mit den Kindern kam sie gut klar. Aber da war eben jemand, der ihr Französisch nicht wirklich Beibringen konnte. Und das fand ich schade. Also, und das läuft ja zuhauf im Moment insgesamt, weil die Lehrer auch genervt sind. Die ähnliche Situation die haben eben vor kurzem mit meiner Tochter, mit Russisch. Ähm, die Lehrerin fragte immer wieder, Kaktibia Savut, also ähm, wie äh, nennt man dich? Ja, und ja, meinst du? Ja, also <lacht> das ja, kann und meine Tochter war innerlich total nervt. Sie fragte sich innerlich, warum fragt sie mich jetzt jede Stunde, wie ich heiße, das ist doch total respektlos, warum kennt sie meinen Namen nicht. Sie hat also nicht geantwortet, sondern mit sieben, das heißt Stopp. Für sie ist es sehr schwer, Emotionen auszudrücken, weil sie sie eben nicht kennt, weil sie auch sehr groß für sie wirkt. Und, für, und sie wurde dann rausgeschmissen, eine Stunde lang entfernt aus dem Unterricht. Aber die Situation ist wichtig, weil ich ihr erklärt habe, dieser Mensch versteht deine nonverbale Kommunikation nicht, also deine Körpersprache. Zunge heißt Stopp bei Kindern. Zunge heißt nicht, ich bin frech und will dir äh, sagen, du bist dumm und blöd, mhm. sondern nein, du hast meine Grenze überschritten. Und ich habe ihr gesagt, ähm, Versuche ihr nächstes Mal zu sagen, ja, nicht dazu, ich möchte nicht. Ja, wir haben dann immer Ge Oder sagt sie auf Deutsch, nein. Ähm, es ist ihr natürlich erstmal nicht gelungen, weil sie da eine große Hemmschwelle hat, weil sie sie nicht kennt, kein Vertrauen hat. Zu Hause kann man aber viel machen als Eltern und zwar besprechen, weil auf der Straße werden wir viele Menschen treffen, die die Grenzen überschreiten, die einen missverstehen. Es ist ganz wichtig, dass auch ein junger Mensch lernt, ins Gespräch zu gehen und sagen, das ist meine Grenze, also deutlicher werden, klarer werden. Und auch vielleicht später noch mal zu erläutern, wenn du mich 50 Mal fragst, wie ich heiße, wer bin ich dann für dich? Klar habe ich als Lehrer eine andere Intention, aber wenn ich mit Kindern arbeite, muss ich denen auch erklären, ich frage die Frage jetzt 35 Mal, nicht weil du weil ich dich nicht kenne und weil ich dich nicht sehe, sondern einfach, dass ihr das verinnerlicht. Mhm. Ich finde die Frage aber persönlich total unwichtig, ähm, weil ein Baby fragt ja nicht, wie heißt du, sondern was wir hatten. Da, da, schöne Haare, da, Lippenstift, da, Smiley. Es interessiert sich ja nicht für einen Namen, ja, wie Goethe sagte, Name ist Schall und Rauch, sondern für das Wesen des Menschen, für die Gefühle, die transportiert werden über die Bindung, ja. Eine Verbindung kann man sofort spüren. Und wenn du dann im Ausland gehst, spürst du, also aus meiner Erfahrung, man spürt Menschen einfach. Man weiß, man fühlt dieses Wesen und braucht nichts mehr. Man braucht nicht mal Sprache. Ja. So, und diese siebenjährigen Kinder, die sind ja noch sehr frisch auf diesem Planeten, die haben ja gerade mal Sprache gelernt und sind ja immer noch im Prozess, ja. Deutsch auch zu lernen. Ich habe oft meinen Vater nicht verstanden, weil er so komplizierte Wörter sagte und die aber auch nicht erklären konnte. Also eine Strategie für Eltern als auch Lerncoaches ist es Wörter. Also machen mal ein Beispiel. Ich sage immer zu meinen Kindern, Konzentriere dich. Ich weiß, es ist ein sehr schweres Wort, möchte aber, dass sie es können. Und ich sage immer, konzentrieren heißt, ich bin gerade wach, ich bin gerade klar, ich kann das gerade lernen. Und damit? Wenn ich das gleichzeitig sage, können sie mit Konzentration als Wort etwas anfangen. Und für Eltern heißt es oft, in Synonymen zu sprechen. Mhm. Ich sage die Sätze wirklich auf verschiedenen Ebenen, dreimal, so wie ich es aber auch im Unterricht mache, aber schon mit meinen Babys. Und immer den bestimmten Artikel nutzen, der, die und das. weil Deutsch ist eben so aufgebaut, dass wir später dem sagen müssen und der und den und das. Und die durch die akkusativ-genitiv- äh, äh, und dativ-Fälle. Äh, und wenn Eltern wissen, ich spreche Deutsch sehr klar und ich habe auch ein, also ein Verständnis, warum ich diese Artikel sage, dann kann auch ein Kind schneller Deutsch lernen. Haben wir gar nicht die Gefahr, also dann sehen wir die Vielfalt, dann können wir die Vielfalt schätzen. So, und Deutschland hat eine Mittelposition. Das ist einfach das Sandwich-Kind in Europa. So sehe ich Deutschland. Da strömt dann mal Frankreich rein, mal Dänemark, mal Österreich, mal Tschechei. Ähm, diese Position haben wir, und ich glaube, deswegen sind wir auch so reich. Wir haben so eine tiefgründige Sprache. Wir sind so reich an Wörtern. Wir können so schön uns anpassen. Deswegen denke ich nicht, dass das, ähm ich würde sagen, das ist ein punktuelles Zeitgeschehen, eine Phase in der Sprache. Ich würde mir da gar nicht Gedanken machen. Und Englisch ist ja eine germanische Sprache. Ja. Yeah. Und daher, ähm, dann reden wir vielleicht noch ein bisschen, ähm, welcher Dialekt ist das? Tu das nicht putzen. Vielleicht, ich weiß nicht, welcher Regiolekt das ist. Wir haben so ein Regiolekt und das ist ja das gleiche, wie die Engländer sprechen. Ja, die sagen auch immer, do you. Hm, hm, hm. Wir beide, die, wir sprechen ja normalerweise Berlinerisch. Auf jeden Fall, das ist ein wunder, wunderbarer Dialekt, den bringe ich typischerweise auch irgendwann in meinen Sprachkurs ein, weil ich es wichtig finde. Wie sollen sich Menschen integrieren, wenn sie Hochdeutsch lernen, aber in Berlin leben? Ja, also, wirklich beides können. Ja, die stehen dann immer da, was sagen die denn da draußen? Und ich sage na ja, eben diesen Klang muss man eben lernen. Und meine Opa-Eltern sprachen zwei verschiedene Regiolekte, wir lieb, lebten aber in einer dritten Region. Also das heißt, ich habe drei Regiolekte gleichzeitig gelernt, plus den Sprachlehrer später. Und es war für mich äh, herausfordernd, aber wenn ich sagen kann, iche, ikke, ich, ikke, ich dette, kicke, mal. Also, wenn ich ähm, ein Wort, also iche, mein Mann kommt ja aus Südbrandenburg, der sagt iche. Dann Berliner, ikke, Dann Hochdeutsch, ich. Und wie es nicht alles heißt, wenn ich dann drei Varianten vorhabe von ich, habe ich diese 10% besseres Hörverstehen. Also, ich würde eher einladen, Deutschland offen zu sein, seine Regiolekte zu lieben, anzuerkennen und seine Vielfalt zu leben. Genau. Also, ich dieses Selbstbewusstsein auch bei sich selber aufzubauen, ja, dass ja. deine Sprache völlig in Ordnung ist und, und ähm, Sie nicht negieren und verdrängen, weil irgendjemand anders sagt, wie äh, hörst du dich an? Äh, ja, sondern, dass man das auch wieder mit reinbringt und das uns auch als Deutsche stolz macht, dass wir so vielfältig sind, ja? Richtig. Also, ich denke, da ist ziemlich viel schief gelaufen. Ich glaube, Hitler war das, der gesagt hat, das ist Hochdeutsch. Also, in dieser Zeit, Epoche, die Ersten, Zweiten Weltkrieg, mein Opa sprach noch Plattdeutsch, der ist 1906 geboren und musste dann Hochdeutsch lernen. Und ich fand es einfach immer wunderbar. Er sprach Plattdeutsch ab und zu, noch ein bisschen Französisch, weil er an der Grenze wohnte. Und ich finde, Norwegen hat mich geerdet. Also Auslandsaufenthalte sind sehr wichtig, um sich selbst zu finden und seinen Selbstwert, seinen Stolz, seine, sein Ich als kollektives Ich anzuerkennen. Mhm. Und da ist Deutschland noch ein bisschen im Minderwertigkeitskomplex. Würdest, ja. du deine Kinder, würdest du deine Kinder in der Zukunft auch ähm, das weitergeben wollen, ja, auch in einem anderen Land mal zu leben? Weil gerade freies Lernen außerhalb des Systems, außerhalb von Deutschland, wäre ja auch eine Möglichkeit, deinen Kindern etwas äh, weiterzugeben. Also, ich mache es ja schon. Also ich nehme immer Auszeiten und äh, wir waren in Neuseeland drei Monate, wir waren auf Mallorca, wir reisen rum durch Europa. Wir haben die Auszeiten und die Kinder wollen eigentlich reisen. Schule ist für die, war also jeden Tag, jeden Tag kommt die Frage, warum muss ich in die Schule gehen? Ich sage, du musst überhaupt nicht. Wenn du nicht willst, sag mir Bescheid, dann organisiere ich es. Ähm, nehme die Freiheiten jetzt raus, ähm, es als Teilzeitmodell zu nutzen. Weil wenn die Kinder Wünsche haben oder ein Projekt, die bauen sehr viel, die wollen Leute besuchen, dann sage ich, ja gut, dann ein, zwei Tage Schule, kein Problem. Und mehr geht ja auch. Man kann ja ein Sabbatical beantragen in Deutschland, heißt, man kann die Kinder vier Wochen und mehr rausnehmen. Man muss es einfach wissen, stellt einen Antrag bei der Schule, begründet es, man hat dann ein nettes Gespräch, wie man es... Äh, in der Zeit begleitet. Also ich war auf Mallorca und hatte dann mit der Lehrerin besprochen, welche Themen wir besprechen. Mein Sohn hat natürlich mehr geschafft, weil wenn man diszipliniert wird, Pausen hat, mit den Kids noch spricht, da verschwendet man eigentlich viel Lebenszeit. Und so sitzt man eigentlich nur zehn Minuten, dann nochmal zehn Minuten und dann nochmal zehn Minuten und eigentlich hat man dann eigentlich das Pensum von der Grundschule auch oft geschafft. Und zwischendurch gibt es ja immer mal ein Schild und man kann Mathe machen und man kann Englisch noch mit einbringen. Ja. Zum Beispiel kann man ja ein Frühstück machen auf Englisch. Papa spricht Deutsch, Mama spricht Englisch. Wenn die Kinder offen sind. Ja, hm. Meine Kinder, die sagen immer, Mama, hör auf damit. Aber als wir in Dänemark waren, war der erste Tag Frühstück auf Dänisch. Weil ich ja norwegisch spreche, Dänisch ist sehr ja ähnlich. Sie haben sofort Obst und Gemüse gelernt und sprechen es jetzt nach einem Dreivierteljahr immer noch. Ja, weil das irgendwie, ähm, wenn so in der Praxis so passiert, ja, ja, ja, verstehe, hm, so wunderschön, ja. Was ich jetzt noch mal sag, jetzt sag mir mal, ähm, alles das finde ich ja total spannend und du bist ja schon so eine vorbildliche Mama sozusagen, die das irgendwie schon lebt, wenn ich das so mitkriege, obwohl wir alle jetzt äh, in den Zeiten natürlich äh, es schwieriger einfach wurde, äh, aber trotz alledem bist du auch jemand, der Lösungen findet. Wie stellst du dir äh, das vor? Ähm, wie möchtest du da dich in der Berufung oder so noch jetzt weiter? Ähm, willst du irgendwas mit Kindern machen? Ähm, erzähl mal. Ich habe ganz verschiedene Ideen. Ich würde sehr gerne wieder in die Theaterarbeit zurückgehen. Ich bin ja Kulturpädagoge, also Improvisationstheater, weil ich denke, da kann man so viel rausholen. Ich meine nicht klassische Theater, sondern wirklich improvisiert. Mhm. Oder Playback-Theater. Playback-Theater heißt, man erzählt seine Erfahrungen, es wird nachgespielt. Man kann sofort in die Reflexion gehen, man kann sich selbst noch mal ähm, besser analysieren. Improvisationstheater macht den Geist frei. Man kann sich von äh, Strukturen lösen, man kann sich neu erfinden, man kann es auch erproben in kurzer Zeit. Es passiert ja nichts. Es ist ja nur auf der Bühne, aber mit diesem ähm, neu gewonnenen Einblick und auch den Erprobungstechniken kann man im Alltag natürlich nur gewinnen, weil man die Sachen ja schon erprobt hat und gleich noch mal erproben kann. Und bezüglich Deutsch würde ich gerne anders arbeiten. Einmal würde ich Deutsch und Deutsche Bärensprache verbinden wollen. Ich möchte auch dieses äh, alte Kulturgut wieder zurückbringen. Denn wenn man Deutsch unterrichtet, ob jetzt im Kindergarten als Erzieher mit Deutschen oder jetzt ich in der äh, Zweitsprache, man, seinen Körper benutzt man ja sowieso und wenn ich mal alt bin und zum Beispiel nicht mehr gut hören kann und ich spreche aber deutsche Bärensprache, werde ich immer ein Teil der Gesellschaft bleiben und ich werde nicht ausgesondert, nur weil ich mir kein Hörgerät leisten kann oder keins möchte. Und ich würde einmal die deutsche Bärensprache reinbringen, als Pflichtprogramm eigentlich in der Kindheitserziehung, auch für Eltern ist es wichtig. Also das erste Wort, was mein Kind sprach, war dieses. Das heißt, mit sechs Monaten mach Licht an Mama. Licht kann Kind noch nicht sagen, aber Licht. Oh, das kriegt so Gänsefälle. <lacht> das ist schön, ja. Die, das ist eine genau. Tolle Idee. Wie kam ich dazu? Ich habe eine Schwänzschwester, die ein Sound-Syndrom hatte und sehr Schwierigkeiten hatte, Sprache für sich zu entdecken. Ich habe dann irgendwann mal die Sendung mit der Maus gesehen und dann gab es Gebärdensprache und dachte, da ist es. Meine Eltern haben es leider unterbunden. Wir haben nicht verstanden, dass es eine ganz wichtige Geschichte gewesen wäre, mit meiner Schwester zukünftig zu reden. Heute spricht sie nicht mehr. Und in der Arbeit mit ähm, Menschen aus der ganzen Welt, nicht jeder nimmt die Gebärdensprache an. Ja, Aber für die, die gerne mit Körper arbeiten, die ihre Finger benutzen, ja, ist es total schön, wenn ich sage, ähm, Apfel. Sie haben die Gebärde, Apfel. Und könnt automatisch auch mit Gebärdensprachlern im, im Raum auch international arbeiten. Wir haben natürlich verschiedene Gebärdensprache, aber die verstehen sich untereinander viel einfacher. Und du könntest das ja auch online machen. Und ja. Wäre es jetzt woanders, weil du, weil du das ja auch liebst, ja, in anderen Ländern zu sein, dann könntest das ja auch woanders machen. Also, mit, also könntest du auch Menschen wirklich ausbilden, also Kinder... Äh, Erwachsene, wenn die Interesse haben, da, zum Beispiel für die, für die Gebärdensprache? Sie können sie nicht ausbilden. Ich würde mir gerne jemanden wünschen, der mit mir zusammen Deutsch unterrichtet, einer gebärdet, weil ich brauche auch noch meine Zeit. Ich kann natürlich so ein Grundrepertoire, aber nicht mehr. Ja. Und ich bräuchte einfach jemanden, der sagt, komm, wir machen zusammen Integrationskurse oder mit Kindern dann Deutsch und deutsche Bärensprache lernen, aber spielerisch, alltagsgetreu. Zum Beispiel eine Woche machen wir zusammen Essen. Dann hat man das Repertoire, Gemüse, Obst, Werben, was man in der Küche braucht, Küchengeräte. Man hat aber auch den Geschmack und hat ein Sinnerlebnis. Mhm. Ja? Mhm. Und die Grammatik, die lernt man eigentlich erst viel später. Unsere Kinder brauchen ja nicht Grammatik, um gute Sprache zu lernen. Ja? Also Grammatik braucht man nicht. Man fühlt die Sprache irgendwann und es kommt. Es sei denn, man ist jetzt schon erwachsen und sagt, ich brauche aber eine Struktur im Kopf, also so eine, wo ich mich festhalten kann. So eine Menschen brauchen später Grammatikstrukturen. Aber wenn man jetzt ganz intuitiv, äh, rhythmisch lernt, bräuchte man es nicht. Da würde ich einfach nochmal den Link Birkenbiel machen. Birkenbiel hat sich ja damit sehr ausgiebig ja. befasst. Ich finde sie am besten, weil genauso habe ich Norwegisch gelernt. Ich denke. Norwegisch und ich denke nicht Deutsch. Ich denke wirklich die Grammatik so rum. Und wenn ich jetzt Russisch höre, Kaktibia Savut hat nur ja, dann heißt es ja, wie dich nennen und nicht, wie heißt du. Und wenn ich weiß, wie dich nennen, dann schreibe ich ja auch, wie dich nennen und nicht, wie heißt du. Mhm. Und das finde ich nochmal eine ganz schöne Sache. Und zu akzeptieren, nicht jeder braucht Sprache. Es gibt ähm, sprachbegabte Menschen, Hüter hat ja geschrieben, jeder hat eine Begabung, guckt einfach, welche Begabung bringen eure Kinder mit. Sind die also harmoniebedürftig, sind die diplomatisch, bringen die Gruppen zusammen oder lieben die Sprachen oder lieben die Handwerk, lieben die Kochen. Ähm, die Begabungen laufen ganz, ähm, also die, leicht, die sind leicht von der Hand, man bemerkt sie fast gar nicht. Und wer eine Sprachbegabung hat, dem fliegt es ja zu. Und der andere, wo du sagtest Blockade, das ist eine, ich denke, keiner hatte jemals eine Blockade, sonst hättest du niemals Deutsche gelernt. Das stimmt nicht. Es ist etwas anderes, es sind schlechte Erfahrungen mit Menschen, die dich unterdrückt haben, Unterdrückungsmechanismen, die eben noch laufen und verbunden sind mit dieser Spracherfahrung. Und da heißt es dann einfach Heilungsarbeit, also ob Psychotherapie oder einfach mal darüber ja. sprechen und trauern. Und der Lehrer hat mich so fertig gemacht. Ich habe das so persönlich genommen und ich habe mich dann nicht mehr getraut zu sprechen. Diese Ehrlichkeit, dass die dann wieder rüberkommt. Ich meine, ich habe es ja auch in den letzten Jahren ähm, erfahren, erfahren, wenn ich mit, nur mit Kindern zum Beispiel gearbeitet habe, wenn die Eltern schon waren, was in denen drinsteckt. Das ist Wahnsinn. Die haben ein Potenzial. Wenn die Eltern nicht dabei sind und man sie wirklich in der Sache fördert, was sie gut können. Ich meine, das ist ja der Ausgangspunkt. Sie können ja nachher später, wenn sie also ihre Gabe leben, aber sie werden ja später in ihrem Leben eh noch das lernen, was, was sie noch lernen wollen. Aber man muss sie ja erstmal irgendwo hinbringen. Und da habe ich natürlich immer meine Charakterkunde, meinen Binso-Code sozusagen, den die Kinder haben. Und das ist so der, dieser Ausgangspunkt. Und dann kann man auch wunderbar, ähm, können Sie erkennen, oh, das habe ich mir jetzt hier angeeignet von irgendjemandem, das passt überhaupt gar nicht zu mir. Und dadurch habe ich Sie mal ziemlich schnell zu sich selbst ähm, hin, hin und dann in die Gesundheit zum Beispiel gebracht. Ja, ähm, es geht alles total einfach. Ja, die Kinder machen auch mit. Äh, die sind lösungsorientiert. Und ähm, diese, diese Potenzialentfaltung, die finde ich natürlich total wichtig, weil in den nächsten Jahren Sicherlich, ähm, wir uns da total umstellen müssen und uns nicht mehr nach außen bewegen, sondern eben halt uns mit uns selbst beschäftigen dürfen. Und dazu gezählt unter anderem auch Sprache. Ehrlichkeit, Wahrheitsleben, äh, Hing mit Hingabe etwas machen. Ich ähm, denke mal, das wird so die Zukunft sein. Also deine, also für mich ist es ja so, dass ich, ähm, auch ich selber, ne und du auch, dass wir einfach unsere innere Haltung ähm, verändert haben oder verändern, immer noch jeden Tag. Also Sprache ist ja einmal ein Mittel zum sich auszudrücken. Ähm, auch Goethe sagte, lerne erst deine eigene Sprache, bevor du Fremdsprachen lernst. Das ist auch meine Erfahrung. Wir haben einen Schatz an Sprache. Also Deutsch ist wirklich eine wunderbare Sprache, ehe man sie wirklich ergründet. Begreift. Also, man sagt, man muss so ungefähr 60 Jahre alt sein, um eine Sprache wirklich bewusst zu sprechen. Da bin ich noch nicht, auch noch 20. <lacht> ähm, auch hier denke ich, ähm, wenn man die Sprache wirklich vollmundig spricht, wirklich bewusst und wirklich verbunden hat mit seinem Geist, mit seiner Seele, mit seinen Emotionen, mit seinem Körper,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 Manche ignorieren es, manche sind dann sauer, manche sagen, du hey, hey, bist ja auch dumm. Also, dumm hat ja wirklich einen Spielcharakter. Und so benutzen wir ja auch andere Wörter im Erwachsenenalter. Du hattest vorhin äh, vor dem Video noch gesagt, man muss jetzt einfacher sprechen, dass man Leute erreicht. Erinnerst du dich? Ja. Also äh, Man muss jetzt äh, sein Niveau so anpassen, wo die Mehrheit steht, aber auch wo wir haben ja wenig Zeit, wir müssen viel lesen, E-Mail, Telegram, WhatsApp, bla, bla, bla, bla, die neuesten Nachrichten von der ganzen Welt. Und ich muss sagen, ich lese nur noch quer, gucke die Schlagwörter und denke mir so, More wichtig, wichtig nicht. So, und deswegen ist einfache Sprache vielleicht gerade ein Schlüssel, um sich nahe zu, also näher zu kommen, nahe zu sein. Nicht um abzuwerten, um zu sagen, hä, sind die jetzt alle dümmer geworden. Natürlich sind sie nicht dümmer geworden, sondern befassen sich mit anderen äh, Themen, mit anderen Medien, mit anderen Prioritäten. Mhm. Und auch jetzt mit den ganzen Ausländern, wenn wir jetzt geschätzt schätzt, 20 Millionen haben, bei 85 Millionen Deutsche. Ähm, wir müssen ja auch auf der Sprache äh, in, also im Alltag ja dann auch ganz anderes Deutsch sprechen. Also Deutsch wird sich hier auch nochmal verändern. Ob zum Guten, das weiß ich nicht. Kann durchaus sein, dass ähm, hier viele Abstriche gemacht werden. Der Tiefgang nicht erreicht wird, wo wir eigentlich sein könnten. Und äh, nicht jeder möchte so tief sprechen. Es gibt viele ja. oberflächliche Menschen, die sagen, ach, lass uns Smalltalk machen, lass uns lachen, lass ja. uns lachen. Menschen mit meiner Biografie, ich hatte so ein Leben nicht. Ich hatte natürlich auch lachen, aber ich hatte auch viele ähm, sehr tief einschneidende Erlebnisse, die auch ja, berührt sein wollen, auch verdaut werden wollen. Dafür brauche ich andere Sprache, brauche ich viel. Äh, deswegen ist Sprache ein ganz wichtiger Moment, aber auch Zeichnen ist ein wichtiger Moment, mhm. den Ausdruck zu verleihen. Theater ist ein schöner Moment, um. Sich selbst zu sprengen, ja, also sich selbst neu zu erleben oder auch tanzen, ja. Also ich finde Ausdruckstanz auch ein wunderbares Medium, um sich zu entdecken. Und Tanzen ist eine wunderbare Sprache, um sich nahe zu kommen. Ja, zum Beispiel, ich war in Leiden zwei Jahre und das war wundervoll, dass Da konnte ich mit mir selber tanzen und ich habe, äh, und das mache ich immer noch gerne. Ich, ich tanze hier manchmal ganz alleine mit mir selbst und das macht viel mehr Spaß. Viel mehr Spaß. Ich muss mich nicht auf irgendjemanden konzentrieren. Wie muss ich das machen, sondern ich kann einfach aus, mich, äh, aus mir selbst heraus ähm, meine Kreativität irgendwie herausbringen tanzen. Finde ich total schön. Ja, das gibt so viele schöne Sachen. Katrin, wir könnten noch stundenlang reden, weil es gibt so viele Themen. Vielleicht baut sich da ein Workshop auf mit Menschen, die einfach zusammenpassen, die es auch gemeinsam machen wollen. Und dann kann man sich ja auch an dich wenden. Ich gebe auch gerne erstmal erstmal deine E-Mail-Adresse weiter, die ja sicherlich auch bestehen bleibt, weil auch da ändern sich ja auch so viele Sachen mit den Kontakten und die Entwicklung ist ja, findet ja auch noch in dir statt und in mir und immer wieder. Freies Lernen macht einfach Spaß, auch als Erwachsener. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und lass uns einfach weitergehen in unseren Ideen und was wir alles für die Kinder kreieren, damit sie einfach glücklich, also erst diese neue Zeit glücklich erleben können, auch egal, was alles noch kommt. So Finde ich das, ja. Wir wissen noch gar nicht, was uns alles noch so erwartet, aber die werden richtig teilhaben können am Leben. Nicht, ähm, ich glaube nicht, diese, diese. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erlebt, dass die Menschen faul geworden sind, wie im Schlaraffenland, wie in dem Märchen. Ja. Wir müssen den Knopf ziehen, wie der König, den hat er weggenommen. Und dass alle wieder Spaß und Freude am Leben haben, das ist ja unser Ziel, wenn es um unsere Kinder geht. Okay, ich danke dir, liebe Katrin, und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwann wieder hören. <lacht> ja, danke sehr. <lacht> Tschüss. Tschüss.